Herr Todmöver, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, Sie jetzt noch für uns im Rahmen Ihrer Wien-Lesung des neuesten Werkes Zehn Tage in IS. Was hat Sie dazu veranlasst, sich da in die Höhle des Löwen zu begeben? Das Interesse an in den Ländern Syrien und Irak, die schon seit Jahrzehnten reise. Und zweitens, der IS hat uns, dem Westen, den Krieg erklärt. Und wenn man seine Feinde besiegen will, sollte man sie kennen. Und immer wenn die Amerikaner ein Land angegriffen haben, das sie nicht kannten, haben sie verloren. Vietnam zum Beispiel. Kissinger gesagt, es sei ein drittklassiges kommunistisches Agrarland. Und dann sind sie rausgeflogen. Also man sollte die Länder kennen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie unten waren. Sie waren ja schon im Irak 2003, glaube ich, und auch zwei, Afghanistan. Ähm, Sie kennen die Gegend sehr, sehr gut. Mosul zum Beispiel. Was hat sich da verändert, seitdem der IS dort ist? Ich kannte Mosul aus dem Jahre, glaube 2002. Und wenn man das vergleicht, deswegen bin ich auch nach Mosul gegangen, muss man natürlich daran erinnern, dass aus Mosul die Christen vertrieben wurden dass die Schiiten vertrieben und ermordet wurden und dass die Jesiten vertrieben bzw. ermordet wurden und, und das darf man nicht vergessen. Aber wenn ich das Mosul, das übrig geblieben ist, eine 2 millionen stadt nehme, dann erweckt sie eine Art totalitäre Normalität. Jetzt haben Sie in diesen zehn Tagen, Sie waren ja mittendrin statt nur dabei, haben da zig Interviews geführt, auch mit Ausländischen, mit Deutschen. Was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was haben wir für einen Background? Ja, das ist also, wahrscheinlich die schwierigste Frage. Ich glaube, dass es mehrere Gründe gibt. Ein Grund ist die Diskriminierung der Muslime in anderen Ländern, also auch bei uns. Ein zweiter Grund ist die Tatsache, dass sie sehen, dass die Menschen im Mittleren Osten, im Irak und in Syrien vom Westen brutal behandelt werden. Sie sind erst kolonisiert worden, dann künstlich geteilt, seit RIKO-Abkommen. Und dann haben die Amerikaner Irak bombardiert, ohne jeden legitimen Grund. Und in Syrien sind auch schlimme Geschichten geschehen. Und das ist ein zweiter Grund. Die jungen Leute, denen sagt man, wir müssen dahin gehen, um unsere Brüder und Schwestern zu schützen. In Wirklichkeit bringen sie Muslime dort um und nicht die, die das Unheil angerichtet haben. Und der dritte Grund ist vielleicht der wichtigste. Man sagt den jungen Leuten, es fände dort, und vor allem in Syrien, eine historische Schlacht statt, die über Gut und Böse entscheidet und die sei vor 1400 Jahren angekündigt worden. Und sie würden dort, also der 15-Jährige aus Wien und die 17-Jährige aus Graz, sie würden dort eine geschichtliche Rolle spielen, als Helden. Auf der Seite des Guten, auf der Seite der Schwachen, auf der Seite der Unterdrückten. Und zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren diese jungen Muslime, dass sie wichtig, angeblich wichtig sind. Und das hat eine riesige Verführung für junge Leute, also auch für Nicht-Muslimen. Mir hat man, als ich jung war, 17 Jahre oder 16, 15, nie gesagt, dass ich wichtig bin. Man hat mir in der Schule gesagt, verpiss dich und man hat uns permanent unsere Bedeutungslosigkeit vorgeführt und ja. die sagen ihnen, du schreibst Geschichte. Und das ist eine, hat eine große Verführung und dann erleben sie die großen militärischen Siege, weil aufgrund ihrer Brutalität der Feind weckert, keiner möchte seinen Kopf abgeschnitten bekommen und dann denken sie, das muss ja alles stimmen. mit der geschichtlichen Vorsehung und jetzt fällt die Entscheidung zwischen Gut und Böse. Sind diese Ausländischen, ich nenne sie jetzt mal Söldner, eine Gefahr für die Heimatländer, wenn sie zurückkommen? Nein, das halte ich für einen der großen Irrtümer, die zeigen, dass der Westen und die meisten Länder keine Ahnung vom IS haben. Der IS betrachtet diejenigen, die zurückkehren, also die nicht nur mal pendeln, sondern die wirklich zurückkehren, als Versager, mhm. Fahnenfrüchtige, mhm. Verräter, Verräter einer hat mir das etwas milder gesagt, ein Eiskämpfer, er hat gesagt, das sind die, die es nicht geschafft haben. Und auf diesen Verrat, wie Sie das genannt haben, steht die Todesstrafe. Und hier denken unsere Sicherheitsdienste immer, sie hätten ganz, ganz große, dicke Fische gefangen, wenn sie so einen Rückkehrer fangen. Um die Rückkehrer sollten wir uns viel intensiver kümmern, wir könnten es viele Informationen geben. die wissen sehr viel. Und wir sollten Rückkehrprogramme haben wo den Leuten sagen, hallo, komm zurück. Mhm. Du, du wirst bestraft, wenn du eine Straftat begangen hast, wenn du einen Mord begangen hast, selbstverständlich sogar hart. Ja? Aber komm zurück. Und manchen könnte man auch eine neue Identität geben. Mhm. So ein Zeugenschutzprogramm, das hier auch? lauter solche Sachen. Mhm. Völlig falsche Politik, diese Leute als die Hauptgefahr sehen. Wenn ich das sage, heißt das nicht, dass die nicht auch eine Gefahr darstellen können. Es gab ja einen Franzosen, der den Belgien in Synagoge überfallen hat. Mm. Das gibt alles. Aber das ist nicht die Hauptgefahr. Die mm. Hauptgefahr sind die, die jetzt noch hier sind und dorthin wollen und die, die nicht zurückkommen wollen. Das ist die Hauptgefahr. Warum betreibt der Westen, wir, die NATO, die USA, Deutschland, wie auch immer, so ein arrogantes Spiel mit den Muslimen, so In den letzten 100 Jahren, man rotzt ja förmlich auf Muslims auf, runter. Auf, auf. Das Muslim ist eigentlich eine lange Geschichte, aber die war extrem in den letzten 200 Jahren. Hm. Und der Westen hat den Islam immer als lange Zeit als Bedrohung angesehen. Der Islam, die islamischen Länder haben 900 Jahre lang, also von 600 und so und so viel, bis zum Jahr 1500, den Westen beherrscht, sie waren mächtiger, sie waren gebildeter, sie waren, waren viel weiter. Sie haben uns überliefert, was die Antike gewusst hat, was die Kultur von Rom, die Kultur Griechenlands und sie haben selber sehr, sehr viel erfunden. Es ist einfach brutale zeitgeschichtliche Unkenntnisse, wenn Politiker bei uns sagen, der Islam gehört nicht zu Europa oder zu Deutschland. Ohne den Islam wüssten wir gar nichts von der Antike. Mhm wo wir am meisten hergeholt haben, wir haben nicht unsere, unsere entscheidenden Grundlagen unserer Kultur, es sind nicht etwa das Christentum oder das Judentum, sondern ganz starke Antike, die wurde uns übermittelt durch die islamischen Männer und durch den Islam. Und dann ging es mit dem Islam abwärts, wie mit allen großen Kulturen, Rom und Griechenland, sind alle runtergegangen und die wurden schwächer. Und Das Schicksal der Imperien, sozusagen. Dann wurde, es gab ja noch das große Osmanische Reich, das wurde auch schwächer, es galt als der kranke Mann am Bosporus, aber sie sind noch bis vor kurz vor Wien gekommen. Also mhm. sie waren am Anfang recht stark. Und dann hat der Westen eigentlich das schwache Osmanische Reich und die arabischen Länder aus den Augen verloren. Er wusste nicht mehr genau, was das ist und dann, haben sich Wissenschaftler, Orientalisten hingesetzt und haben sich so ein Fantasiebild erdichtet. Also es gab Dichter, die haben über die muslimische Welt geschrieben, die noch nie dort waren. Goethe hat seinen ostwestlichen Divan geschrieben nach einem Besuch des Rheins unter Mosel. Mhm. Der war nie in diesen Ländern. Und die haben Traumbilder erschaffen, die es nicht gab. Und nach diesen Bildern, das war dann so 1800 irgendwas, nach diesen Bildern sind sie dann gelegentlich hingefahren, haben dann neue Analysen abgegeben, weil sie einmal in einem dieser Länder war. Und danach hat der Wesentlich sein Islambett geschaffen. Und das bestand dann darin, dass er sich gesagt hat: Die sind hinter uns, was zivilisatorisch möglicherweise stimmte oder zumindest industriell stimmte, dass wir sie hinter uns gelassen haben, so wie sie uns eine lange Zeit hinter sich gelassen hatten. Und dann hat der Westen daraus geschlossen, die sind so weit hinter uns, dass wir sie führen müssen. Das sind Untermenschen, das sind zweitklassige Menschen und zweitklassige Menschen können solche Reiche nicht führen, also müssen wir das für sie tun. Mhm.